Doch als Menschen wussten sie nichts vom geistigen Liebering, weil ihnen Gott ihre himmlische Abmachung nicht inspirativ durchgeben konnte, da es einfache herzliche Menschen waren, die wenig geistig-kosmisches Wissen in ihrem Oberbewusstsein gespeichert hatten, das aber zur Beschreibung dieser Gegebenheit erforderlich gewesen wäre. So erlebten sie miteinander viele schwankende geistige Phasen, weil sie in niedriger Schwingung immer wieder von den Fallwesen negativ beeinflusst wurden. Die Schwingung im Energiefeld des Lieberinges fiel manchmal sehr ab, wenn sich jemand von ihnen in einer niedrigen Lebensweise befand, oder sie erhöhte sich um einige Stufen, wenn sich eine oder mehrere von ihnen in einer edlen, hochschwingenden Lebensweise oder im Herzensgebet befanden. Wie ihr schon erfahren habt, war der tiefgründige Sinn des geistigen Lieberinges bzw. Zusammenschlusses der himmlischen Heilsplanwesen dass sie einmal gemeinsam durch ihre gegenseitige Unterstützung in eine solch hohe Schwingung kamen, dass dadurch bei einem von ihnen die Lebenskernteilchen wieder den himmlisch hohen Evolutionsstand erreichten, um die schöpfungserrettenden himmlischen Energien auszulösen und anzuziehen. So geschah es glücklicherweise noch rechtzeitig bei Jesus, bevor er am Kreuz verstarb. Wahrlich, entscheidend dafür war dass alle himmlischen Getreuen, die im seelisch-menschlichen Bewusstsein miteinander verbunden waren, gleichzeitig so intensiv für Jesus beteten, dass sie selbst in eine hohe seelisch-menschliche Bewusstseinsschwingung kamen und dadurch so weit angehoben wurden, dass bei Jesus der seelische Lebenskern die erforderliche Schwingung zur Auslösung seiner himmlischen Reserveenergien erreichte. Dieser geistige Lieberring trug wesentlich dazu bei dass es überhaupt zur großartigen Rettung der Schöpfung kommen konnte. Manchen gottgläubigen Menschen mit wenig geistigem Wissen wird diese göttliche Schilderung vom Golgatha-Geschehen unfassbar und unglaublich erscheinen, doch nur auf diese Weise konnte die Schöpfungserrettung vor ca. 2000 Erdenjahren stattfinden. Wenn ihr die vom Gottesgeist geschilderten Zusammenhänge über die Schöpfungserrettung geistig einordnen könnt, dann seid ihr geistig schon weit fortgeschritten, wenn nicht, dann seid nicht traurig darüber. Einmal wird für jedes belastete Wesen auf dem himmlischen Rückweg der kosmische Augenblick kommen, in dem es sich für die Schöpfungserrettung interessiert und wissen will, wie diese Zustande kamen. Dann wird es vom Liebegeist entsprechend seines Bewusstseinsstandes auch die Erklärung dafür erhalten. Ihr inneren, herzensguten Menschen Einige der folgenden göttlichen Beschreibungen stammen noch aus der früheren Gottesoffenbarung aus dem Jahr 2003, und ähneln denen, die der Gottesgeist im vorderen Botschaftsteil bereits sinngemäß offenbart hat. Da von ihm einige bedeutende Passagen mit Aussagen über das Innere Selbst und die Schöpfungserrettung aus einer anderen Sichtweise gegeben wurden, bittet er den Künder bzw. das Liebetröpfchen-Team, die älteren Beschreibungen in dieser neu verfassten Botschaft weiterhin zu belassen, auch wenn diese Wiederholungen sind. Die Wiederholungen wichtiger göttlicher Aussagen können sich für das seelisch-menschliche Bewusstsein mancher Leser als wertvoll erweisen, weil durch das erneute Aufnehmen einer Beschreibung das menschliche Oberbewusstsein die Zusammenhänge besser einordnen und folgerichtig erfassen kann. Zudem ist es für den Künder und seine Herzensfreunde aus dem Team, die die Botschaft korrigieren, eine wesentliche Erleichterung und Zeitersparnis wenn sie nicht jedes Wort und jeden Satz mit der neuen göttlichen Inspiration auf Wiederholungen überprüfen müssen. Das nur zu eurer Information. Ihr Menschen mit offenem Herzen und geistiger Reife, versucht euch bitte vorzustellen, dass sich in eurem physischen Körper ein verkleinertes feinstoffliches Lichtwesen Seele, befindet, mit dem ihr energetisch und informativ verbunden lebt. Ihr könnt es jedoch nicht schauen, weil die früheren Fallwesen in den menschlichen Genen und Körperzellen eine Barriere errichteten bzw. Daten einspeicherten, die kaum ein Mensch überwinden kann. Dafür hatten sie mehrere Gründe, die euch der Gottesgeist jetzt nicht einzeln aufzählen möchte. Ihr könnt aber in der Botschaft das erdgebundene Jenseits der weltbezogenen Seelen und ihr unsichtbare Einfluss auf das menschliche Leben mehr darüber erfahren. In dieser Botschaft beschreibt euch der Gottesgeist das Innere Selbst und den Lebenskern eines feinstofflichen Lichtwesens und gibt Hinweise, die für euch gottverbundene Menschen wichtig sind, um die geistig-kosmischen Zusammenhänge besser erfassen zu können. Und ihr solltet täglich in dem Bewusstsein leben, dass ihr ein unsterbliches kosmisches Wesen seid, auch wenn ihr vorübergehend ein Kleid aus materiellen Zellteilchen tragt. Nun. Der energetische Lebenskern eines Lichtwesens befindet sich über dem Kopfbereich. Um ihn herum ist eine große Speicherschicht, ihr nennt es das Innere Selbst. Im Lebenskern jedes Lichtwesens befinden sich auch die von der Ich Bin-Gottheit eingespeicherten Informationen. Dieser steht mit dem größten energetisch-informativen Zentrum der Gesamtschöpfung in ständiger Verbindung und im Austausch. Der Lebenskern mit seinem Inneren Selbst ist der Mikrokosmos gegenüber dem himmlischen Makrokosmos, in ihm sind alle universellen Geschehnisse seit Beginn unserer himmlischen Schöpfung gespeichert. Trotz seines kleinen Umfangs ist seine innere Beschaffenheit der himmlischen Urzentralsonne mit der Ich Bin-Gottheit ziemlich ähnlich, in welcher noch gigantischere Speicherdaten der himmlischen Schöpfung enthalten sind. Doch im Lebenskern der himmlischen Wesen befinden sich keine Koordinierungs- bzw. Steuerungsdaten für die himmlischen Welten, was aber bei der himmlischen Urzentralsonne mit der Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, der Fall ist. Im Datenspeicher der himmlischen Urzentralsonne sind aber keine Speicherungen aus den außerhimmlischen Welten enthalten, weil das Fallsein mit ungesetzmäßigen Speicherungen geschaffen wurde. Alle Daten aus dem Fallsein befinden sich in eigens von den himmlischen Wesen geschaffenen riesigen Speichern, die sich außerhalb des himmlischen Seins befinden. Sie wurden um die schützende ringförmige himmlische Lichtmauer angeordnet. Dem Gottesgeist ist es jedoch jederzeit möglich die Speicherdaten einzusehen, um den tief gefallenen, abtrünnigen Wesen eventuell in ihrer Not beizustehen, wenn sie ihn herzlich um Hilfe rufen. Leider geschieht dies zurzeit nur noch von höher entwickelten Wesen in lichtvollen Welten, denn viele gefallene Wesen wollen heute keine Hilfe mehr von ihm, weil sie irrtümlich glauben, sie hätten bei der Erschaffung der Fallwelten ausreichend Daten in die Zentralsonnen zu deren Steuerung programmiert. Das Wissen dazu hatten sie zum Teil noch aus ihrem Inneren selbst abrufen können, das aus ihrem früheren himmlischen Leben stammt, wo sie einst selbst an der Schaffung himmlischer Welten beteiligt waren. Die Steuerung der außerhimmlischen Welten führen die in der Galaxie zentral postierten gigantischen Sonnen aus, die dafür Daten von den damaligen Erschaffern erhielten. Jede riesige oder auch kleinere Sonne, ganz gleich, ob sie sich im himmlischen Sein oder in außerhimmlischen Welten befindet, besitzt ein aktives Bewusstsein mit vielen Datenspeicherungen, um selbstständig kosmisch-planetarische Steuerungen vorzunehmen. Alle himmlischen und außerhimmlischen Sonnen sind über Lichtkanäle energetisch mit der himmlischen Urzentralsonne vernetzt. Das waren wieder neue Details zu eurer Information. Nun geht der Gottesgeist nochmals zurück zur Beschreibung des Lebenskerns und des Inneren Selbst eines feinstofflichen Wesens. Im Lebenskern der himmlischen Dualwesen sind sämtliche Speicherungen der himmlischen Lebensvorgänge der Lebensregeln sowie alle Teilchenarten und deren Funktionen bzw. Einsatzmöglichkeiten zur Schaffung himmlischer Welten enthalten. Er selbst enthält jedoch keine außerhimmlischen Datenspeicherungen, weil er durch eine Absicherung keine ungesetzmäßigen aufnehmen kann. Doch die Daten der gefallenen Wesen aus den außerhimmlischen Welten werden separat in später gebildeten Schichten um das Innere Selbst des Lebenskerns gespeichert. Wobei sie die hochschwingenden Daten aus dem himmlischen Leben in ihrem Inneren selbst nicht abrufen können. Die Daten aus dem Fallleben, zum Beispiel die Schaffung der Fallwelten durch außerhimmlische Wesen, können nur dann von den abtrünnigen Wesen abgerufen werden, wenn diese ihrer momentanen Lebens- und Bewusstseinsfrequenz entsprechen, andere aber nicht. Doch die heutigen erdgebundenen, geistig umnachteten Seelen können aus dem Inneren Selbst kaum noch oder gar keine brauchbaren Daten mehr zu einer höheren geistigen Entwicklung abrufen, weil sie zu niedrig schwingen. Daran sind sie heute aber auch nicht mehr interessiert. Nur jene negativen Daten rufen sie immer wieder aus ihrem Inneren Selbst ab, mit denen sie diese Welt und die Menschen für ihre schlimmen Zwecke benutzen und steuern können, weil sie sich immer noch unverändert auf diesen Frequenzen befinden. Erst dann, wenn sie ernsthaft die himmlische Rückkehr anstreben und den Gottesgeist herzlich um Hilfe bitten, wird es ihnen mehr und mehr möglich sein, aus ihrem inneren Selbstdaten aus einer höheren Lebensweise abzurufen, die aus ihrer kosmischen Vergangenheit von lichtvolleren Planeten stammen. Wahrlich, nicht nur im Lebenskern sondern auch im Inneren Selbst eines Wesens ist der vollständige Aufbau der Schöpfung einprogrammiert. Deshalb ist jedem reinen himmlischen Wesen die bildliche Abrufung einer detaillierten Schöpfungsinformation daraus möglich. Das Innere Selbst ist für ein selbstständiges und selbstverantwortliches himmlisches Wesen die Auskunftszentrale des universellen Geschehens und der eigenen Lebensdaten. Es funktioniert ähnlich wie das menschliche Unterbewusstsein, dass auch alle Lebensvorgänge und Informationen des Menschen ständig zu den bereits vorhandenen und Geerbten einsortiert und speichert. Das menschliche Unterbewusstsein bilden alle Gene, die sich in den Zellkernen des Gehirns befinden. Die menschlichen Gehirnzellen bzw. ihre Kerne sind mit speziellen genetischen Datenspeichern ausgerüstet, die bereits sehr viele ererbte Daten enthalten und Unmengen weiterer aufnehmen können. In den Zellkernen befinden sich kleinste Kraftwerke bzw. energetische Genbasen, die Energien aus dem Inneren Selbst der einverleibten Seele über feinste Nervenstränge beziehen und auch andere Körperzellen im Zellverbund zur Zellteilung bzw. Erneuerung mit Energien unterstützen. Das geschieht über die Zirbeldrüse im Gehirn, die eine Verbindungsfunktion zwischen Mensch und Seele erfüllt. In jeder Zelle bzw. im Zellkern befinden sich alle Speicherdaten zum Aufbau des Körpers, da sie diese aus der Zeugungszelle durch die Zellteilung und ihre Vermehrung als Kopie übertragen erhielten. In den Gehirnzellen befinden sich bestimmte Speicherbasen, die auf die Daten und Energien der einverleibten Seele ausgerichtet sind. Diese Daten in den Zellkernen sind von den früheren Fallwesen mit einem Code verschlüsselt worden den zwar jede Zelle für ihre Aufgabe im Körper kennt, weil sie diese durch die Zellteilung übertragen erhielt, jedoch der Mensch nicht. Er versucht durch die Erforschung der menschlichen Erbanlagen die einzelnen Funktionen der Zellen zu ermitteln, doch welche Daten außer diesen noch in ihnen gespeichert sind, das wird er nicht herausbekommen, weil er die winzigen Bildprogramme darin mit seinen technischen Geräten nicht entschlüsseln kann die einst die feinstofflichen Wesen in die Zellkerne und Gene gespeichert haben. In allen Zellkernen befinden sich dazu unzählige Informationen gegen das himmlische Leben der Lichtwesen. Diese sind deshalb darin enthalten, weil nicht Gott, sondern die tief gefallenen Wesen die wahren Erschaffer des Menschen waren. Zuerst schufen sie ihn wegen der zunehmenden Energieverringerung im Energiespeicher ihres Inneren selbst nur als Notlösung. Doch kurz darauf begann eine herrschsüchtige Minderheit selbstzerstörerische Maßnahmen einzuleiten, wobei Zusatzinformationen in die Zellkerne programmiert wurden, die völlig im Gegensatz zum himmlischen aufbauenden und erhaltenden Leben stehen. Die Daten in den Zellkernen bzw. Genen wurden deshalb verschlüsselt, damit die Wesen, die gegen die Schöpfungszerstörung waren, nicht mehr an die unheilvollen Daten herankommen und diese löschen können. Wenn sich ein reines Lichtwesen erstmals in einen menschlichen Körper einverleibt, dann fühlt es sich in seinem verkleinerten Lichtkörper, Seele, sehr unwohl und eingeengt und durch die Beeinflussung der menschlichen Zellinformationen, die auch in ihn eingehen und automatisch in den Partikelhüllen gespeichert werden, geistig wie in einem Irrgarten. Diesen unerträglichen Zustand mussten alle himmlischen Heilsplanwesen zur Schöpfungserrettung auf sich nehmen. Wenn ihr Mensch tief geschlafen hat, dann trat ihre Seele kurzzeitig aus dem Körper aus und suchte Trost bei Gott und den himmlischen Wesen, die bei ihr waren. Das menschliche Leben ist aus himmlischer Sicht wahrlich eine Tragödie, verbunden mit unendlichem Leid. Im Gegensatz zum menschlichen Unterbewusstsein sind im Inneren Selbst der reinen Lichtwesen alle Lebensweisungen für das himmlische Leben vorgegeben. Bei jedem Evolutionsschritt werden dem himmlischen Wesen vom Gottesgeist neue Informationen ins Innere selbst übertragen, damit es sich im höheren Evolutionsabschnitt wohlfühlen und zurechtfinden kann. Diese Übertragung geschieht immer vor dem Übergang in eine höhere Evolutionsstufe. In den Lichtpartikeln der himmlischen Wesen sind alle Lebensregeln für ihre Evolution vorhanden, die auch die Ich Bin-Gottheit in der himmlischen Urzentralsonne für alle Wesen verwaltet. Diese müssen aber von einem Wesen durch seine Lebensweise erst nach und nach aktiviert werden und gehen erst dann in sein Bewusstsein über. Jedes himmlische Wesen hat immer die Freiheit, die weiteren Evolutionsdaten anzunehmen, umzusetzen oder abzulehnen. Im Inneren Selbst werden auch alle Lebensdaten aus seinen früheren Planetenleben gesammelt, welche aus der Kommunikation und dem Zusammenwirken mit anderen Wesen stammen. Diese sind den Wesen ab und zu zur Rückschau nützlich, aber nur für die gegenwärtige Evolutionsstufe, jedoch nicht für eine zu erschließende, weil sie auf der neuen und höheren Evolutionsstufe durch ein neues Wissen wieder erweiterte Lebensmöglichkeiten vorfinden. Die Speicherdaten bleiben ihnen im Inneren selbst immer erhalten, weil diese für ihre Nachkommen sehr nützlich sind und bei der Zeugung eines Schöpfungswesens alle übertragen werden. So ungefähr könnt ihr euch die Funktion des Inneren Selbst vorstellen, das eurem verkleinerten Seelenkörper innewohnend ist, worin sich auch der Vorratsspeicher mit seelischen Lebens- und Reserveenergien befindet. Die Informationsweitergabe und Kräfteübertragung ins menschliche Bewusstsein erfolgt bei einer höher schwingenden und weit entwickelten Seele nachts im Tiefschlaf des Menschen direkt aus dem Inneren Selbst mithilfe des Gottesgeistes und seines Schutzwesens. Die Seele ist dann imstande aus dem Körper auszutreten und kann in dieser kurzen Zeit selbstständig aus dem Inneren Selbstabrufungen vornehmen. Sie kann auch die Reservekräfte für ihre Inkarnation selbstständig abrufen und ihrem Menschen in die Energiebasen der Gene, die sich in den Zellen befinden, übertragen. Könnt ihr euch das vorstellen? Zur Bewusstwerdung wiederholt und erweitert der Gottesgeist diese wichtige Aussage. Aus der Urzentralsonne in Verbindung mit der Ich Bin-Gottheit verströmt sich nach einem abgeschlossenen Äon einer himmlischen Ebene, deren unzählige Planeten von Wesen bewohnt sind, der zweipolige göttlich-energetische Liebestrom zum Lebenskern der dort ansässigen feinstofflichen Wesen und ladet ihn und auch den ihn umgebenden Energiespeicher des Inneren Selbst auf. Das bedeutet, dass die im Wesenslebenskern enthaltenen Teilchen dadurch neu belichtet und aufgeladen werden damit sie für einen weiteren Äonenverlauf konstant in hoher rotierender Bewegung bleiben können. Durch diese energetische Maßnahme werden die darin enthaltenen Programme zur Lebensaufrechterhaltung des Wesens ebenso aktiviert. Nach diesen Programmvorgaben fließt aus dem Lebenskern über ein energetisches Verbindungsband eine bestimmte Energiemenge zum Inneren Selbst, ein Energie- und Datenspeicher, der sich um den Lebenskern der Wesen befindet. Dieser wird immer nach Ablauf einer himmlischen Zeit über den Wesenslebenskern aufgeladen, damit die Wesen aus ihm bestimmte Daten für ihr Dualleben abrufen können, die ihr Bewusstsein ab und zu benötigt. Im Vergleich ist das Innere Selbst für die himmlischen Wesen ähnlich wie das Unterbewusstsein der Menschen, aber mit dem Unterschied, dass sie daraus alle vorhandenen Daten jederzeit abrufen können, was den Menschen jedoch nicht möglich ist, weil ihr Unterbewusstsein anders funktioniert. Das menschliche Unterbewusstsein ist mit dem Oberbewusstsein gekoppelt, deren Speicherplatz sich in den Gehirnzellen befindet. Den Menschen ist es aber nicht möglich auf alle Speicherungen aus dem Unterbewusstsein zurückzugreifen, weil die früheren Fallwesen dafür andere Funktionsprogramme in die Gene zur Speicherung eingegeben haben. Ein Mensch kann zwar Denkvorgänge in die Vergangenheit und Gegenwart machen, doch er kann sie nicht mehr genau bildlich und informativ aus seinem Unterbewusstsein hervorholen, weil seine Gehirnzellen keine Programme dafür enthalten. Darum sind seine Erinnerungen, die viele Jahre oder manchmal auch nur Tage zurückliegen, ungenau und kommen im Oberbewusstsein undeutlich an. Bei Funktionsstörungen der Gehirnzellen ist das Denk- und Erinnerungsvermögen des Menschen jedoch sehr eingeschränkt. Die Ursachen dafür können zum Beispiel ein körperliches Energiedefizit, eine Verkalkung oder Entartung der Zellen sein, weil bei ihrer Zellteilung bzw. Erneuerung die im Zellkern enthaltenen Speicherdaten nicht oder nur teilweise übertragen wurden. In solch einen Zustand kommt ein himmlisches Wesen nicht. Damit die Lichtkörper der himmlischen Wesen mit ihren unzähligen Partikeln stets aufgeladen sind und in hoher Schwingung bleiben fließen ihnen nach Ablauf einer himmlischen Äonenzeit aus der Urzentralsonne durch das Verbindungslichtband neue Energien in den Lebenskern und über ihn in den Energiespeicher des Inneren Selbst zu. Danach geschieht die eigenständige energetische Versorgung der Lichtwesen, die vom Lebenskern und den sieben energetischen Schaltstellen – Bewusstseinszentren oder Chakren – gesteuert wird. Die energetischen Schaltstellen eines feinstofflichen Wesens die vom Kopfbereich bis zum Steißbein angeordnet sind, können manche hellsichtige Menschen schauen. Damit der Energiekreislauf, der vom obersten bis zum untersten Zentrum und dann wieder zurück erfolgt ständig in Bewegung gehalten wird und dadurch sämtliche Lichtpartikel des Wesens mit einer bestimmten Energiemenge aus dem Inneren Selbst versorgt werden, befindet sich im Lebenskern die entsprechende Programmierung, wodurch die sieben Zentren zur Energiebeförderung dauernd in rotierender Bewegung bleiben. Durch diesen Energieumlauf haben die himmlischen Wesen die Sicherheit, dass sie ständig mit ausreichend Energien für ihre Tätigkeiten und ihr Dualleben versorgt werden. Doch dies geschieht bei den auf der Erde inkarnierten Lichtwesen völlig anders, weil von den früheren Erschaffern des Menschen, es waren tiefgefallene Wesen, andere Funktionsprogramme in seine Gene eingegeben wurden, damit der Mensch in der feststofflichen Materie lebensfähig ist. Sie programmierten solche Funktionen in die Zellkerne und die darin enthaltenen Gene, dass die Zellen nachts aus den inneren energetischen Genbasen in denen sich die mitgebrachten Energien der Seele für ihre Inkarnation und auch geringe erblich übertragene Energien der Zeugungseltern befinden, automatisch mit neuen Energien versorgt bzw. aufgeladen werden. Wenn aber die Energien in den Genbasen der Zellkerne verbraucht sind und keine neuen nachkommen, dann naht langsam das Ende des menschlichen Lebens weil die ständige Erneuerung bzw. Teilung der Zellen nicht mehr in der normalen aufbauenden und bewahrenden Weise stattfinden kann. Doch intensiv gottverbundene Menschen haben die besten Voraussetzungen, wenn sie positiv denken und leben bzw. herzliche und edle Eigenschaften entwickelt haben und diese täglich gegenüber anderen Menschen umsetzen, um in eine höhere Schwingung zu gelangen. So ein Leben bewirkt dass in ihrer inneren Seelen aus dem Energiespeicher des Inneren Selbst über die Bewusstseinszentren ab und zu neue Kräfte nachfließen. Die Zellen erfüllen nach ihren im Kern enthaltenen Genprogrammen ihre Funktionsaufgaben, welche die früheren Erschaffer des Menschen programmierten und verschlüsselten. Darin sind auch Daten enthalten, die bewirken, dass sie sich bei einem Energiedefizit in einem bestimmten Körperbereich gegenseitig stützen da sie einem energetischen und informativen Verbund angehören. Doch wenn alle Zellen im Verbund energiegeschwächt sind, dann versuchen sie gemeinsam, nach vorgegebenen Programmen, auch Energien aus dem ihnen zugeordneten Bewusstseinszentrum, einem von sieben der Seele, abzurufen. Ist aber die einverleibte Seele selbst energieschwach? weil im Speicher des Inneren selbst keine Energievorräte mehr vorhanden sind – dies trifft heute bei vielen Menschen aus dem Fall zu – dann erhalten die Zellen des Menschen keine Nachschubkräfte mehr daraus. Sie bauen sich nur noch kurz auf, wenn ihnen der Mensch umgewandelte Energien durch die Aufnahme einer größeren Speisemenge oder mehr Sauerstoff durch Bewegung und Spaziergänge zuführt, werden aber trotzdem zunehmend schwächer. Diese Maßnahme der Energiezufuhr hat auf die Dauer nicht den erhofften Erfolg des Menschen, weil die von außen aufgenommenen Energien nur in geringem Maße zu den bereits energieschwachen Zellen gelangen, da sie nach den vorgegebenen Programmen über die Blutbahn allen Zellverbänden mit gleichem Anteil zugeteilt werden. Doch wenn es sich um eine inkarnierte Seele aus dem Fall handelt, die mit erdgebundenen Seelen im Bunde steht, dann übertragen diese der energieschwachen Seele nachts einpolige Energien die sie energiestarken Menschen hinterlistig entzogen haben, damit die Zellen nicht entarten. Doch solche Menschen aus dem Fall, die in dieser Welt schon lange mit erdgebundenen Seelen zusammenwirken, kennen noch andere Möglichkeiten, um auf Umwegen an Lebensenergien zu kommen. Darüber hat euch der Gottesgeist schon in anderen Botschaften berichtet und möchte dies jetzt nicht wiederholen. Dagegen erhalten jene Menschen die sich täglich auf Gott und ihre himmlische Rückkehr ausrichten und ehrlich beabsichtigen eine herzliche und edle Lebensweise zu führen, aus dem Energiespeicher des Inneren Selbst der einverleibten Seele neue Nachschubkräfte, wodurch sie höher schwingen. Infolgedessen kann ihr Zellenstaat über die Zentren der Seele zweipolige himmlisch-göttliche Energien anziehen. Dies wird aber nur solchen Zellen bzw. Zellverbänden möglich sein die sich von der bindenden Programmierung der Gene, nur einpolige Energien anzuziehen, gelöst haben, weil sie in ihrem kleinen Bewusstsein erkannt haben, dass es noch andere Kräfte gibt, die ihnen ein Wohlgefühl vermitteln. Dies können sie aber nur dann, wenn sich ihr Mensch täglich ins Herzensgebet begibt und sie durch die zweipoligen himmlisch-göttlichen Energien einen kleinen Hauch verspüren konnten. Meistens wollen sie sich erst dann dafür öffnen. Doch viele Zellverbände sind ängstlich, weil sie nicht wissen, um welche Energien es sich handelt und von wem sie kommen, deshalb lehnen sie diese strikt ab und gehorchen weiter den Genprogrammen, die ihnen zusprechen, nur einpolige Energien aufzunehmen. Sie wollen sich auch dann nicht verändern, wenn sie energielos sind. Deswegen entarten manche von ihnen und wirken im Körper zerstörerisch, weil sie aus ihren Genen solche Programme erfahren haben. Diese stammen von den früheren Fallwesen, die schon bei der Schaffung des feststofflichen Universums und der Wesen aus materiellen Teilchen, die himmlisch zweipolige Energien ablinden, weil sie sich auf die Zerstörung der Gesamtschöpfung programmiert hatten. Wenn sich manche Zellen auf himmlisch zweipolige Energien umstellen, dann ist das den himmlischen Wesen zu verdanken, die nach göttlichen Weisungen bereit waren, nachts mit der inneren Seele die Zellen anzusprechen und sie zu bitten dass sie sich für die himmlischen Energien öffnen, damit sie dadurch mehr Lebenskraft zur Verfügung haben. Aber auch durch eine intensive, oft schmalige und herzliche Zellansprache des Menschen besteht die Möglichkeit, dass sich die Zellen für zweipolige himmlisch-göttliche Energien zögerlich nach und nach öffnen. Die bereits erfolgte Öffnung mancher Zellen bemerkt ein innerer Mensch in einem Herzensgebet daran dass er in manchen Körperteilen die einfließenden göttlich-himmlischen Energien aus dem Seelenlebenskern als Rieseln verspürt. Es ist wahrlich sehr schwierig, euch geistig orientierten Menschen den Unterschied zwischen einpoligen und zweipoligen Energien über das seelisch-menschliche Bewusstsein des Künders zu beschreiben, weil dafür viele Details vom Gottesgeist geschildert werden müssten, damit ihr diese in eurem begrenzten menschlichen Bewusstsein einigermaßen erfassen könnt. Trotzdem versucht der Gottesgeist nun über mich, einen himmlischen Lichtboten, die Bitte des Künders zu erfüllen. Er würde gerne mehr darüber wissen, warum die Zellen nur einpolige Energien aufnehmen wollen. Und wenn sich einige Zellverbände für zweipolige Energien entgegen den Genanweisungen doch öffnen, was geschieht dann in ihrem kleinen Bewusstsein und bei denen, die diese weiterhin abwehren? Nun! Die früheren Fallwesen programmierten ihre materiellen Welten Sonnen und die umlaufenden Planeten so, dass sie aus der größten feinstofflichen Versorgungssonne der Ganzheitsschöpfung – es ist die himmlische Urzentralsonne – nur einpolige Energien annehmen. Das heißt, dass nach den Programmvorgaben eurer Sonne nur ein Energiestrang, in dem sich mehr negative Teilchen aus den himmlischen Energieströmen befinden, magnetisch angezogen wird der in seiner Art mehr auf das himmlisch-negative Polungsprinzip ausgerichtet ist. Deshalb nennt der Gottesgeist die darin enthaltenen Energien Negativkräfte. Der andere Energiestrang, der mit mehr positiven Teilchen bestückt ist, wird von der materiellen Sonne nicht zur Aufladung angenommen, deshalb wird er vom Energiespeicher der himmlischen Urzentralsonne wieder angezogen und neu bestückt. Eure feststoffliche, materielle Welt besteht überwiegend aus einpoligen Teilchen, weil diese von den früheren Erschaffern zur Erhaltung dieser Welt und ihren Aufgaben im Elementarbereich nur auf den negativen Energiestrang programmiert wurden. Auch die Teilchen, aus denen der Mensch, die Tiere und die Pflanzen erschaffen wurden, sind zur Aufladung nur auf einpolige Negativenergien programmiert. Und das bedeutet, dass die menschlichen Zellen ebenfalls nur für einpolige Energien und Substanzen aufgeschlossen sind. Da aber im Menschen sich ein inkarniertes feinstoffliches Lichtwesen (Seele) aus zweipoliger Teilchenbeschaffenheit der himmlischen Schöpfung befindet und mit den menschlichen Zellverbänden verbunden ist, haben die früheren Fallwesen die energetischen Genbasen bzw. kleinsten Kraftwerke in den Kernen der Zellen so programmiert dass das kleine Zellbewusstsein nur für die negative einpolige Energieart aufgeschlossen ist. Das heißt, die Zellen nehmen aus der inneren Seele zur Aufladung nur negativ gepolte Energieteilchen auf. Doch das himmlische Sein mit den reinen Wesen ist auf ein zweipoliges Prinzip ausgerichtet, damit im Teilchenkern eine verstärkte Wechselwirkung zwischen den Polen zur energetischen Aufrechterhaltung der Teilchen stattfinden kann. Das ist für einen gottverbundenen Menschen dessen Seele durch viele irreführende religiös-weltliche Informationen umhüllt wurde und nun darüber geistig unwissend ist, sehr tragisch, denn die kompletten zweipoligen, göttlichen Energieströme aus dem Seelenlebenskern enthalten die doppelte Energiemenge und die Zellen würden in kurzer Zeit stark aufgeladen werden. Leider ist dies aber in dieser aus einpoligen Negativteilchen und Energien geschaffenen Welt der tief gefallenen Wesen nicht möglich. Daran kann der Gottesgeist im Moment nichts ändern, weil er sich an die Abmachung zwischen den himmlischen und abtrünnigen Wesen hält, die im himmlischen Sein durch eine demokratische Abstimmung aller Wesen erfolgte und die Festlegung enthält, wie lange sich die abtrünnigen Wesen in den außerhimmlischen Welten aufhalten können. Ihr außerhimmlischer Aufenthalt wurde deshalb in einer bestimmten Äonenanzahl befristet bzw. festgelegt weil der Liebegeist im Voraus wusste, wie lange ihr Energievorrat in ihrem gefüllten Speicher des Inneren Selbst ausreichen würde, wenn sie sich nicht weit von den himmlischen Lebensregeln entfernen würden. Gott und wir himmlischen Wesen ahnten aber nicht, dass manche abtrünnige Wesen sich völlig von den himmlischen Lebensregeln abwenden würden, um durch starke Umhüllungen ihres Lichtkörpers Seele, einen schnellen Energieabfall zu erreichen wodurch ihnen die seelische Auflösung tatsächlich möglich geworden wäre. Die Frist ist nun fast abgelaufen, deshalb beginnt bald die Rückführung der außerhimmlischen Welten. Das heißt, alles geschaffene Leben aus einpoligen Teilchen und Energieströmen wird langsam nach und nach von den himmlischen Wesen in Zusammenwirkung mit dem himmlischen Liebegeist und dazu bereiten außerhimmlischen Wesen auf zweipolige Teilchen in die ursprüngliche feinstoffliche Beschaffenheit verändert bzw. umprogrammiert. In manchen geistigen Kreisen kursieren viele Falschaussagen, unter anderem auch jene, dass sich die energetisch-geistigen Bewusstseinszentren einer Seele bei weiterer geistiger Entwicklung des Menschen nach und nach auflösen würden. Diese Aussage schrieb erstmals vor Jahrtausenden ein medialer Mensch auf, der auf eine östliche Lehre ausgerichtet war, die er von den zerstörerischen jenseitigen Wesen aus dem Fall übermittelt bekam. Diese wurde in eine Schrift aufgenommen und wird bis in die heutige irdische Zeit von religiösen Menschen im östlichen Bereich weitergereicht, doch ihr Sinn wurde verändert. Die damaligen vornehmlich in den östlichen Bereichen inkarnierten Fallwesen beabsichtigten die Auflösung des Lichtkörpers zu erreichen. Das wäre ihnen aber nur dann möglich gewesen, wenn sich ihre Lebensschwingung über viele Inkarnationen durch schlimme Handlungen so sehr reduziert hätte, dass die beiden Urteilchen in ihrem seelischen Lebenskern zum Stillstand gekommen wären und sich in die Gegenrichtung des aufbauenden und bewahrenden Lebens in Bewegung gesetzt hätten. Die folgenschwere Auswirkung davon wäre, dass sich dann tatsächlich von oben nach unten ein geistiges Zentrum nach dem Anderen auflösen und die Auflösung des Wesens, bis auf den Lebenskern mit dem Inneren Selbst, voranschreiten würde. Doch wie ihr schon wisst, wird so etwas nicht mehr geschehen, weil dies Jesus Christus mit vielen himmlischen Getreuen verhindert hat. Seit Jahrtausenden bis in die Gegenwart versuchen die heimtückischen erdgebundenen Seelen aus dem Fall und ihre menschlichen Helfer ständig, die geistig orientierten Menschen durch die Verbreitung vieler falscher Informationen geistig zu verwirren. Diese werden dann von unwissenden medialen Menschen aufgenommen und in ihrem Ober- und Unterbewusstsein gespeichert. Übergefallene Künder, die unbewusst bereits aus ihrem Unterbewusstsein Informationen als Mischgut verfälschtes himmlisch-göttliches Wissen, verbreiten, kommt dann dieses unwahre Wissen in geistigen Kreisen schnell in Umlauf. Deshalb bittet der Gottesgeist die Wahrheit suchenden Menschen, prüft jedes geistige Wissen bzw. den Botschaftsinhalt mit eurem logischen Denken in der Herzensverbindung zu Gott, auch die himmlisch-göttlichen Ich-bin-Liebetröpfchen, woraus ihr nur den tiefen Sinn überdenken, aber nicht an einem einzelnen Wort festhalten sollt. Nicht nur die angesprochenen Falschaussagen der jenseitigen erdgebundenen Seelen über mediale Menschen ihrer Wellenlänge kamen in diese Welt, sondern noch unzählige andere, wie zum Beispiel folgende Falschaussage, dass Jesus Christus angeblich bald den himmlischen Getreuen erscheinen wird, um mit ihnen ein Friedensreich oder Weltreich Jesu Christi zu errichten. Wahrlich, es gibt viele christlich orientierte Glaubensgruppen auf dieser Erde, deren Anhänger diese Falschaussage sehr ernst nehmen und ihr ganzes Leben darauf ausrichten. Viele von ihnen leben religiös-fanatisch und glauben fälschlich, für Christus Tag und Nacht alles tun zu müssen, damit sein Kommen vorbereitet wird und er mit ihnen das Friedensreich in dieser Welt aufbaut. Sie machen sich dabei selbst zu Sklaven der Arbeit, und die Folge davon ist, dass ihr physisches Leben durch die ständige energetische Verausgabung vorzeitig endet. Geht ihr Leben auf diese tragische Weise zu Ende, dann werden sie im erdgebundenen Jenseits gleich von den früheren Glaubensanhängern, die vor ihnen verstorben sind, herzlich empfangen. Diese beabsichtigen, sich von Neuem in Familien der religiösen Gruppe zu inkarnieren, denen sie angehört haben, um auf das Wiederkommen Jesu Christi zu warten. Diesen schließen sich die Ankömmlinge an, weil sie unbedingt auch unter den getreuen Christi sein wollen. So ergeht es vielen jenseitigen, geistig irregeführten Seelen, die sich nur für das Friedensreich auf dieser Welt inkarnieren wollen, anstatt sich geistig weiterzuentwickeln, um dem himmlischen Sein näher zu kommen. Aus himmlischer Sicht ist dies eine tragische Irreführung unsagbar vieler herzensguter, gläubiger Menschen und auch jenseitiger Seelen. Damit diese irreale religiöse Vorstellung über das Wiederkommen Jesu Christi in dieser Welt ein Ende hat, Bittet uns heute Christus aus dem himmlischen Ich Bin-Liebe-Verbund den herzensoffenen Menschen für göttliche Botschaften zu sagen, dass er nicht mehr in diese Welt kommen wird. Er wird sich weder in einen materiellen Körper inkarnieren noch als Lichtwesen unter die Menschen auf dieser Erde begeben. Diese irreale Vorstellung vom Friedensreich und Wiederkommen Christi verführt gottgläubige Menschen und jenseitige Seelen schon viele Jahrhunderte, deshalb erleiden sie durch erneute Inkarnationen viel seelisch-menschliches Leid, ihre Erdgebundenheit wird immer stärker und die seelischen Belastungen durch himmlisch ferne Speicherungen immer größer. Darum hört bitte auf Christus und macht Schluss mit diesem Irrglauben den religiöse Fanatiker vor Jahrhunderten in ihre christliche Lehre aufgenommen haben. Konzentriert euch lieber auf euren himmlischen Heimgang, den ihr doch möglichst ohne Umwege und Herzensleid gehen wollt. Verausgabt euch nicht mit Äußerlichkeiten, die euch nur viele seelische und menschliche Kräfte kosten und euch auch bei eurer geistigen Weiterentwicklung sehr fehlen werden. Begnügt euch damit, demütig und selbstehrlich im Hintergrund zu leben. Dann merkt ihr durch eure weitere geistige Reife und eure erschlossene innere Feinfühligkeit freudig den Unterschied zwischen eurem früheren und momentanen Bewusstsein. Dadurch könnt ihr dann erkennen, von welchen weltlichen und religiösen Informationen und Menschen ihr fehlgeleitet wurdet. Wendet euch täglich mehr nach innen zu Gott, denn dort ist der Zufluchtsort jedes Menschen. Zum Beispiel wenn ihr über die misslungene Kommunikation mit einem Menschen anderen bewusstseins traurig seid oder wenn euch böswillige Menschen im Herzen verletzen ohne ein unrechtes Verhalten von euch, oder wenn ihr euch schwach und krank fühlt und nicht wisst, welchen Arzt oder Heilpraktiker ihr aufsuchen sollt und welches Medikament oder Aufbaumittel euch helfen könnte, oder wenn ihr in finanzieller Not oder schwerer Erkrankung nicht mehr ein und aus wisst. Wahrlich. Gott hört euch in eurem Inneren, deshalb übergebt ihm gleich, was euch im Moment im Herzen sehr bedrückt. Wartet bitte damit nicht zu lange. Doch wenn ihr ihn um etwas bittet, dann sollte dies aus eurem Herzen kommen, weil er eure Bitte nur mit eurer herzlichen Frequenz im seelischen Lebenskern wahrnehmen kann. Dies ist deshalb so, weil die himmlischen Wesen nur auf ihrer Herzensfrequenz miteinander und mit dem Liebegeist kommunizieren, die immer über ihren Lebenskern pulsierendes Herz, geschieht. Deshalb werdet ihr ihn niemals mit einer gefühlsarmen Verstandesfrequenz erreichen, sondern nur mit der inneren Gefühlregung eures seelischen Herzens. Und bedenkt noch eins, durch eure herzliche Bitte, eure Geduld und euer festes Vertrauen zu ihm wird er euch auf irgendeine Weise zu helfen wissen. Dies haben viele gottverbundene Menschen erfreulich erfahren können, auch der Künder, der sich oft in finanziellen, seelischen und körperlichen Schwierigkeiten und Nöten befand, und ihm wurde durch Herzensgute Menschen, die Gott im Inneren nahe standen, immer geholfen, damit er im Äußeren unbeschwerter und im Inneren zuversichtlicher, zufrieden und Gott dankbar weiterleben konnte. Wer von euch gutwilligen Menschen möchte nun den vielen Hinweisen des Gottesgeistes folgen? Bitte versteht! Seine göttlichen liebevollen und versorglichen Hinweise wollen euch geradlinig in eure innere Lichtheimat weisen, wo er und wir himmlischen Wesen schon lange auf euch warten. Wer sein geistiges Wissen jetzt immer mehr in sein tägliches Leben mit einbezieht und zunehmend umsetzt, der wird es niemals bereuen, weil er dadurch große, ja riesige Schritte zum inneren himmlischen Leben tun kann. Dabei werden ihm zur Unterstützung von innen viele göttliche Energien zufließen. Dies geschieht deshalb, weil ihr euch in der kosmisch-irdischen Endzeit befindet, in der aus der himmlischen Urzentralsonne ein großes Energiepotenzial fließt, um die vom himmlischen Sein abgefallenen Welten und die gutwilligen, heimkehrwilligen Wesen wieder zurückführen zu können. Seid ihr auch mit dabei? Wenn ja, dann gibt es bald ein Freudenfest mit euch im himmlischen Sein. Deshalb betet euch der Gottesgeist, im letzten Abschnitt eures irdischen Lebens alles daran zusetzen, damit dies für euch und eure innere Seele in Erfüllung geht. Auch wenn ihr hoffnungslos krank seid oder bereits ein hohes Alter erreicht habt und von innen spürt, dass ihr bald euer physisches Kleid ablegen müsst, bittet euch der Gottesgeist, euch davor nicht zu ängstigen, weil ihr aus der geistigen Sicht unsterbliche Wesen seid. Lebt weiter in dem Bewusstsein. Dass nach eurem physischen Hinscheiden bzw. eurem Übergang vom Diesseits ins Jenseits euer menschliches Bewusstsein durch die Übertragung der Speicherungen in eure innere Seele euch weiterhin erhalten bleibt? Wahrlich, ist eure innere Seele durch eure edle Denk- und Lebensweise von göttlichen Liebeströmen durchlichtet, dann fühlt der Mensch bei seinen letzten Atemzügen und bei dem langsamen Herausschlüpfen seiner Seele aus der menschlichen Höhle noch ihre große Freude. Von diesem freudigen Abschiedsmoment seiner Seele ist dann auch das Gesicht des leblosen Körpers geprägt. So ein angenehmes Hinscheiden bzw. einen Übergang ins jenseitige Weiterleben wünscht sich natürlich jeder intensiv gottverbundene, ehrliche Mensch, der herzensoffen und freudig mit seiner Seele den Rückweg in die himmlische Lichtheimat anstrebt – das möchte euch der Gottesgeist ermöglichen. Doch das kann er nur dann, wenn ihr euch herzlich bemüht euch täglich neu zu überwinden, eure noch vorhandenen unschönen Fehler und Schwächen selbst selbstehrlich zu analysieren, damit ihr mit seiner göttlichen Hilfe einmal so weit kommt, dass diese aus eurem Bewusstsein gelöscht sind. Seid bitte mit eurer Seele weiterhin bereit, dem ersehnten Ziel eurer ewigen Lichtheimat näher zu kommen, denn dort werdet ihr sehnend zum Gastmahl der himmlischen Wesen erwartet. Auf jenem himmlischen Planeten auf dem ihr entsprechend eures früheren Evolutionsbewusstseins ankommt, haben manche Wesen, die euch von früher gut kennen und innigst in ihr Herz geschlossen haben, in einem Gästeraum ihres Hauses schon den Tisch mit herrlichen Kostbarkeiten des himmlischen Lebens festlich geschmückt, um euch eine Freude zu bereiten, denn eure Freude wird auch ihre Freude sein. Dazu lädt euch der himmlische Liebegeist, Ich Bin-Gottheit, in eurem Seelenlebenskern jetzt schon herzlichst ein? weil er auf alle Ewigkeit mit seiner Sessens im geliebten Lichtwesen unpersönlich anwesend ist. Seid ihr jetzt schon dazu bereit oder halten euch noch weltliche Magnete an der Materie fest? Wir himmlischen Wesen, die seine göttliche Botschaft gemeinsam als Team in das seelisch-menschliche Bewusstsein des Künders übertragen bzw. weitergeleitet haben, erkennen anhand der Bilder, die wir in unserem Bewusstsein zum Vergleich schauen können dass der Großteil seiner Botschaft in der dreidimensionalen menschlichen Sprache sinngemäß angekommen ist. Darüber freuen wir uns sehr, denn wir müssen bei einem Künder viele Hindernisse überwinden, um eine göttliche Bildaussage in den Wortschatz des Künders zu übersetzen. Wir sehen jetzt am Schluss der göttlichen Bildmitteilung aus seinem größten universellen Herzen, dass sich darin noch Bilder befinden, in denen sich der himmlische Liebegeist, ich bin Gottheit, bei den Menschen bedankt. Am Schluss bedankt er sich noch bei allen herzensoffenen, gutmütigen Menschen, die seine himmlischen Botschaften mit selbstlosem Einsatz und großem zeitlichem Aufwand zur Weitergabe an geistig dürstende Menschen erstellen. Sie dürfen sich freuen und glücklich schätzen, weil ihre innere Seele von seiner Liebekraft schon durchströmt ist und sie es nicht mehr weit hat, die himmlischen Welten zu erreichen. Er bedankt sich auch bei jenen Menschen die seine Botschaftsaussagen freudig aufgenommen haben, wodurch himmlisches Licht aus ihrem Inneren in diese finstere Welt strömte und manche Menschen dank dieses Umstands geistig erweckt wurden. Auch wir himmlischen Wesen schließen uns seinem Herzensdank an. Wir erfüllen herzlich gerne unsere himmlische Heilsplanaufgabe auf Erden, auch wenn wir dabei viele Schwierigkeiten überwinden müssen. Euch himmlischen Rückkehrern wünschen wir eine erfolgreiche Gipfelwanderung ohne leidvolle Hindernisse.